Ich bin Danny vom Absolute Run Ausdauer in Siegen und wir haben jeden Donnerstag um 18.30 Uhr hier unser Lauftreff mit den Crown -Town Runners. Regelmäßig finden bei uns auch Test-and-Try-Events mit unseren Herstellern statt und wir würden uns einfach freuen, wenn du dabei bist. Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele, die sonst eher tagsüber in den Laden kommen, auch heute Abend einfach mal zum Laufen im Dunkeln da waren.